Hi, mein Name ist Sia Korthaus. Ich wohne in Köln. Ich bin Kabarettistin, Comedian, Sängerin, Schauspielerin. Und ich würde sehr gerne das Projekt Marionette unterstützen, weil das ist eine ganz tolle Idee. Ich habe vor kurzem jetzt erst davon erfahren und ich finde es ganz, ganz toll, dass das Wissen das so geil auf die Bühne stellt. Für behinderte Kinder, körperbehinderte Kinder, die ein, zum Beispiel ein, äh, also nicht laufen können und die, die eine Prothese brauchen und das äh, teilweise nicht von der Kasse bezahlt bekommen, dass das dann unterstützt wird, dass die sich das dann auch leisten können. Und gerade für finanziell schwächer gestellte Familien finde ich das ganz, ganz toll. Also ein super Projekt. So, das kann man auf verschiedene Arten unterstützen. Also zum Beispiel natürlich Geld spenden, logisch. Ich glaube, das ist das Allerbeste. Oder man kann Karten kaufen für eine fantastische Show am 2.2. in Prag. Also wer da gerade zufällig mal in Prag ist. Weil da gibt es dann eine supergeile Hair-Show von den allergeilsten Friseuren der Welt, die eine fantastische Show machen. Und man kann das natürlich auf allen Social-Media-Kanälen Social verfolgen und unterstützen und verbreiten, damit ganz, ganz, ganz viele Menschen davon erfahren. So, da bin ich schon wieder. Und habt ihr schon gespendet? Habt ihr schon Karten gekauft? Ey, Prag ist auch eine geile Stadt. Na jetzt mal ganz unabhängig davon. Also, ich mache auch mit.